Ja, mein Name ist Oliver Pohl. Wir sitzen hier im Alpengarten des Haus der Berge. Es ist das Informationszentrum des Nationalparks Berchtesgaden. Corona-bedingt hatten wir jetzt mehrere Wochen geschlossen, aber das gesamte Team freut sich jetzt auf die Wiedereröffnung am 25.05. Das Haus der Berge liegt direkt hinterm Ortseingang von Berchtesgaden und beinhaltet eine Ausstellung, die das Leben im Nationalpark Berchtesgaden beschreibt. Hier in der Ausstellung Vertikale Wildnis haben die Besucher die Möglichkeit, durch die vier Lebensräume zu wandern, die sie auch draußen im Nationalpark in der Natur live antreffen würden. Der Besucher geht durch die Ausstellung und erlebt die vier Jahreszeiten im Wechsel. Jede Jahreszeit dauert drei Minuten und alle Geräusche und optischen ähm, Eindrücke sprechen alle Sinne an. Vertikale Wildnis ähm, beinhaltet verschiedene Exponate von Tieren und Lebewesen, genauso wie Projektionen von Bäumen. Und man hört also auch die typischen Waldgeräusche, die man draußen in der Natur antreffen würde. Ja, an der Stelle sehen unsere Besucher den Adlerhorst, den wir hier aufgebaut haben. Ist ein Altvogel da drin, ein Jungvogel und auch die Beute ist zu sehen. Und ein Stückchen weiter rechts ist ein Steinadler im Flug. Und ein weiteres Exponat haben wir gerade in der Vorbereitung, das ist für das Klausbachhaus. Und da gehen wir jetzt mal hin, den schauen wir uns jetzt mal an. Für diesen Adler haben wir jetzt einen Steinsockel gebaut. Der ist natürlich nicht aus echten Stein, sondern er ist aus Styropor bemalt und jetzt für die, Aus für die Ausstellung im Klausbachhaus vorbereitet. vorbereitet. Gleich kommt der Uli Brendel und gemeinsam bringen wir es jetzt in die Ramsau. Der Steinhardler wird jetzt eingeladen, kommt ins Klausbachhaus, dort bleibt er für den Rest seines Daseins. Ja, sonst stellen wir ihn da hin und dann muss ich halt da noch ein bisschen Ja, das ist, macht ja alles fürs Filmteam. Und für unseren Adler hier, so, dass er es bequem hat. So, jetzt besser.